Hallo, meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben uns die letzten paar Folgen angeschaut, wie das Ganze funktioniert mit dem GPIO-In und Output. Das habe ich euch in Bash und in Python gezeigt, also in praktisch lokalen Programmiersprachen, mehr oder weniger oder Skriptsprachen. Und jetzt möchte ich das Ganze mal etwas kombinieren, mehr oder weniger, und euch das Ganze in PHP zeigen. PHP ist eine Webprogrammiersprache, also PHP wird in 99,9% der Fälle im Internet also in Web Applications eingesetzt und ich möchte euch eben zeigen, wie man so etwas programmiert. Was man jetzt hier auch auf dem Bildschirm sieht, ähm, dass man hier eine LED hat, die man ein- und ausschalten kann, und dass der Status vom Button hier angezeigt wird. Das ist was sehr Simples, logischerweise, ähm, aber man kann logischerweise damit auch mehr anfangen. Noch das ist ja bei unseren bisherigen Projekten eigentlich auch so gewesen. Ja, zur Schaltung, die ich hier aufgebaut habe, das ist eigentlich nichts Neues, sie sieht nur neu aus. Ähm, ich habe hier wieder das rote Kabel, den, den Plus, also 3,3 Volt. Das schwarze Kabel, den Ground, auf jeweils die Plus- und die ground Schiene meines Breadboards. Ich habe die auf den gegenüberliegenden Seiten montiert, weil es einfach so einfacher ist für die Schaltung. Dann habe ich hier unsere Buttonschaltung. Also dieses lila Kabel geht zum gpio 1 bzw. Varium Pi Pin 0 beziehungsweise Hardware Pin Nummer 17. Dieses blaue Kabel hier ist an eine LED-Schaltung angeschlossen mit einem Vorwiderstand. Und die geht hier auf den GPIO Pin, also auf den Hardware Pin Nummer 18, Wiring Pi Pin Nummer 1. Also praktisch unser GPIO 2. Ja das bedeutet wir haben hier eine Buttonschaltung und unabhängig davon eine LED-Schaltung. Also auch wenn ich hier auf den Button drücke, ändert sich an der LED nichts. Ja, ähm, das war es eigentlich soweit zur Schaltung und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man das Ganze einrichtet auf dem Raspberry Pi. Ich muss hier nur kurz das Mikrofon umstellen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so laut. So, schon besser. Und wir sehen hier, dass ich wieder mein Putty offen habe, mit dem ich auf dem Raspberry Pi per SSH verbunden bin. Und ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, was für Schritte notwendig sind, um dieses, ähm, diese Mini-Web-Application praktisch zu lauf zum Laufen zu bringen. Dazu gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe hab mir jetzt mal zwei rausgesucht, Nämlich eine Möglichkeit mit einer Library, also mit der GPIO-Library, wie wir es bis jetzt gemacht haben, also Wiring Pi eigentlich Library ist sozusagen die saubere Variante, die aber etwas mehr Arbeit erfordert. Die wäre, wenn man jetzt wirklich mehr oder weniger professionelle ähm, Applikationen oder Applikationen, die im Internet verfügbar sind, ähm, erstellt, dann wäre das die angebrachte Methode. Und dann gibt es noch eine Methode, die mit exec funktioniert, also execute. Ähm, das ist eine PHP-Funktion, die Systemkommandos ausführt. Ähm, das Ganze wird als ziemlich unsicher konsideriert und deswegen ist es eher adäquat für so ähm, Heimapplikationen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Lichtschalter hat, der mit GPIO gesteuert wird, dann könnte man das so verwenden, solange es nicht im Internet verfügbar ist. Also, das ist praktisch die Quick and Dirty Methode. Ich werde euch hier jetzt zwei Sachen einblenden, wo ihr draufklicken könnt, die euch zu den gewissen Teilen des Videos bringen, wo das Ganze eben so besprochen wird. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit der ersten Methode, mit der Library. Ich habe hier schon die GitHub-Seite dieser Library offen. offen. Die heißt wiringpy-php. Also ziemlich, ein ziemlich logischer Name eigentlich. Diese muss man, also das, das hat hier als das Submodul Wiringpy. Das bedeutet, das ist, macht eigentlich, das ist eigentlich nur ein Wrapper. Also wie erklärt man das am besten? Ich suche nach Worten. Es, ähm, man, man, es stellt praktisch ein Interface her zwischen den C-Funktionen ähm, der wiringpy bibliothek und der PHP-Umgebung mehr oder weniger. Das heißt, man kann praktisch aus PHP dann diese C-Funktionen auf eine sichere Art und Weise ausführen. Ja, dieses... Ähm, Repository von GitHub müssen wir uns mal klonen als erster, ähm, Das sehen wir hier drüben die HTTPS-Clone-URL, also ich werde euch diesen Link hier auch in die Beschreibung haben, und hier ist diese Clone-URL, die müssen wir kopieren, und dann in unseren ähm, SSH-Zugang auf, auf das home das also Welle, wenn wir eingeben CD, kommen wir dorthin, dann geben wir ein git clone Recursive, ich weiß nicht, ob man das Wort so ausspricht, ich hoffe es mal. Und dann klicken wir rechte Maustaste, Input. Ähm, ja, das hat nicht so gut funktioniert. So. Ähm, damit wir das Ganze einfügen. Also man kann Input mit rechter Maustaste Dinge einfügen. Ja, es das ist heißt vielleicht nicht so gut, dass ich das dreimal eingefügt habe. So. Gut, dann drücken wir Enter und ich hoffe, ich habe es. Ah, hoppla. Da können zwei Bindestriche natürlich. Also minus minus recursive. Dann drücken wir Enter und er klont das Ganze nach wiring.py minus php. Das bedeutet, es er erstellt ähm, ein neues Verzeichnis. Wir sehen hier auch, ähm, dass dieses minus minus recursive Flag braucht man dafür, dass die, dass hier dieses Submodul, was wir sehen, also das ähm, inkludiert eigentlich das wiring.py mehr oder weniger und deswegen müssen wir das minus minus recursive angeben weil wenn wir das nicht machen würden würde er das hier einfach ignorieren die ähm, das submodul und so klonte das submodul praktisch auch mit ja ähm, als nächstes müssten wir das projekt ähm, also dieses, dieses repository ist bilden also wir sehen hier wenn wir ls ausführen dass wir hier irgendwo ein Verzeichnis haben das heißt php da ist jetzt diese Library drinnen und die müssten wir jetzt eigentlich installieren aber es gibt noch einige Abhängigkeiten die wir installieren müssen dafür und das ist PHP also die grundsätzliche PHP-Umgebung wenn ihr die noch nicht habt und PHP-dev also das PHP-Development-Paket was praktisch für die Entwicklung mit PHP gedacht ist ja dafür mache ich mal ein sudo apt apt-get update damit wir, auf dem, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, das ist immer diese peinliche Stille, wenn man Updates machen muss oder installieren muss. Man hat nichts, was man zu erklären hat dabei. Aber es haben besser bald. Fertig. Jetzt sind wir mal auf dem neuesten Stand, softwaretechnisch und jetzt machen wir apt also sudo apt-get install, php5, weil wir wollen ja die neueste Version von php, das wäre 5, und php5-dev haben. Dauert ist wieder ein Weilchen, wieder peinlich, peinliche Stille. <lacht> jetzt würde hier ähm, die alten PHP Pakete praktisch ersetzen durch die neuen, also die 5er PHP-Pakete. Und ja, es ist fertig. Ähm, jetzt müssen wir noch unseren Webserver neu starten mit sudo etc slash Apache 2 Restart. Falls ihr keinen Webserver installiert habt, dann solltet ihr euch dieses Video anschauen, wo ich erklärt habe, wie man auf dem Raspberry Pi einen Webserver installiert. Das ähm, war vor ein, einigen Folgen. Ich glaube 5 oder so. Ähm, ja, das verlinke ich euch jetzt mal hier. Und da könnt ihr euch das dann anschauen, wie man den Webserver installiert, falls es da noch Zweifel gibt. Ja, ähm, wenn wir das Ganze installiert haben... Dann können wir eigentlich auch schon in dieses Verzeichnis wechseln, was wir gerade vorher heruntergeladen haben. Also wiringPy-php und build.sh ausführen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, das hat funktioniert. Und jetzt haben wir hier ist ähm, im wir haben aus dem Bildverzeichnis ein, ein Datei, die heißt ViringPy.so. Ähm, so ist praktisch die, Erweiterungs, die Erweiterung für eine statische, ähm, steht für static object und ähm, ist praktisch eine statische Bibliothek. Das wäre dasselbe wie unter Windows eine DLL, also dynamic, dynamically linked library ist da eben eine ähm, static object. Diese Datei müssten wir jetzt in das PHP Include Verzeichnis kopieren. Das können wir entweder per Hand machen, wenn wir wissen, wo dieses Include Verzeichnis liegt oder wir führen einfach mit Root Berechtigungen das Script install.sh aus. Das kopiert uns das automatisch. Ja und das war es eigentlich auch schon mit der Installation. Ich habe jetzt hier noch ein, ein, also eine PHP Datei praktisch. Ah nein, das war es noch nicht. Ich habe noch was vergessen, wir müssen nämlich diese Datei hier, wiringpy.php, in unser Webserververzeichnis kopieren. Und das geht ganz einfach mit sudo, abstand cp, abstand, wiringpy.php, um, slash var, slash www, slash wiringpy.php. Ja, das könnte ich jetzt machen. Das würde ich würde es einfach überschreiben. Ich habe es schon kopiert gehabt. Jetzt haben wir eben in unserem... Ähm, war www Verzeichnis ähm, eine wiringpy.php-Datei liegen, die diese Bibliotheksfunktionen zur Verfügung stellt. Ja, und ich habe jetzt noch unter wiringpy-test.php hier ein kleines HTML-PHP-Skript erstellt, ähm, das einfach, also ich, ich gehe hier mal davon aus, dass ihr schon Grundkenntnisse im PHP habt, sonst würde ihr euch dieses Video denke ich mal nicht anschauen. Aber es ist prinzipiell ganz einfach, also um die LED zu setzen, mache ich einfach hier einen Get-Parameter. Ich setze ähm, den Get-Parameter Set einfach auf 1 und überprüfe hier oben, ob der gesetzt ist. Und dann mache ich, wenn dieser gesetzt ist, ähm, diese Funktion WiringPy, Doppelpunkt, Doppelpunkt, DigitalWrite 1, also auf dem Pin 1 und diese Value. Wichtig sind diese Zeilen hier oben. Das ini-Set EnableDL DL und ähm, on. -on". Ähm, ich bin mir nicht zu 100% sicher, was es macht, aber ich weiß, dass es in der WiringPy.php, also in dieser Bibliotheksdatei praktisch vorkommt und dass es ähm, verwendet wird, um die um das, die Extension, also diese WiringPy Extension zu laden, wenn sie noch nicht geladen ist, das heißt, das ist ziemlich wichtig, das sollte man setzen hier. Dann wird unsere Datei, die wir gerade kopiert haben, included und die Pin-Modes werden mit -Pi, .pin mode auf um, also, der 0. Pin wird auf 0, also out ge in gesetzt, und der erste Pin wird auf 1, also auf out gesetzt. Ja, wir sehen hier schon, wie wir darauf zugreifen können. Um, das ist eine, eine statische, also eigentlich eine abstrakte Klasse mit statischen Methoden. Das heißt, wir können hier einfach so mit Klassennamen, mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, Funktionsnamen darauf zugreifen, wie in C praktisch. Ja, um, das ist auch eigentlich die einzige Kunst bei diesem ganzen Skript hier durch einfach ähm, auslesen, also mit Digital Read 0 und dann einen, ein Dreifach ist gleich, um den Typ zu überprüfen. Und wenn das ein Integer ist mit der Value 1, dann soll dann zeigt er dann aus, weil wir wissen ja, dass es invertiert ist bei unserem Partner, Also wenn die wenn Read 1 zurückgibt, ist es aus. Wenn Read 0 zurückgibt, ist es an. Und das printen wir dann so auf dem Bildschirm. So, ich probiere das jetzt hier mal aus und Cut. Ähm, es gab ja einige technische Schwierigkeiten, mehr oder weniger. Ähm, weil ich meinen Webserver nochmal noch mal restarten musste. Aber jetzt funktioniert es hoffentlich. Und wenn ich jetzt hier auf LED andrücke, sollte man hier irgendwo rechts oben sehen, dass die LED angeht und falls die LED ausgeht. hier äh, es schaffe auf den Button zu drücken, also ich halte es den Button gedrückt und wenn ich gleichzeitig refreshe, also die Seite neu lade, dann steht hier bei Button nicht mehr aus, sondern an. Wenn ich es loslasse und nochmal neu lade, steht aus. Also wird das Ganze logischerweise erst bei einem Neuladen der Seite aktualisiert. Wenn man das anders machen möchten, wollen würde, <lacht> müsste man das Ganze mit Ajax lösen und das wäre schon mal etwas komplizierter. Ja, es ähm, war es eigentlich soweit zur cleanen methode mehr oder weniger. Ähm, ich zeige euch jetzt dann noch die die Quick-and-Dirty-Methode, die, ähm, die mit dem xcc ähm, arbeitet. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Ich habe hier nämlich eine Datei, die heißt wiringpy-test-exec.php ähm, Das ist praktisch genau dasselbe wie die andere Datei, nur dass wir hier das bräuchten wir eigentlich nicht. Habe ich nicht, nicht gut mitgedacht beim Kopieren. Ähm, nur dass hier ähm, dass wir diese Library nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt hier aufmache, im Browser, oder XS2, Dann sehen wir, dass das auch genau gleich ausschaut. Und auch, also vom PHP her funktioniert das genau gleich, nur wir machen hier eben statt diesen Viring Doppelpunkt Doppelpunkt ähm, Pin-Mode zum Beispiel machen wir hier einfach XC und das Kommando, was wir normalerweise am Terminal ausführen würden. Also GPIO-Mode 0 in GPIO-Mode 1 out. Ja, ähm, dasselbe hier wieder. Wir machen einfach GPIO-Write GPIO, den Pin 1 und fügen mit einem Punkt den Get-Parameter an, den wir wollen. Und beim Auslesen ist es hier wieder so, dass wir einfach Jetzt hier nicht einen, auf einen Integer überprüfen, sondern auf einen String, also das Ganze unter Anführungszeichen setzen. Und ja, wenn das hier einen Einsatz zurückgibt, dann sagen wir aus, sonst sagen wir an. Funktioniert wie gesagt genau so. Hier sehen wir wieder die LED dreht sich an oder auf. An oder aus. So. Und wenn wir auf den Button wieder gedrückt halten, dann sehen wir, dass hier an und aus auch funktioniert. Ja, ähm, wie ihr seht, ist die zweite Methode natürlich um vieles ähm, einfacher. Man braucht nur die wiringpy funktionen zu, also die WiringPy library zu installiert haben, aber es wird die XEC-Methode wird eben grundsätzlich als unsicher angesehen ähm, und deswegen sollte sie eben wenn möglich nicht verwendet werden. Ja, das war es eigentlich jetzt soweit von diesem Video her. Ich hoffe, euch hat es gefallen oder ihr habt was lernen können daraus. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Raspberry Pi und euren Web interfaces und bis zum nächsten Mal.